Willkommen zurück zu Pokémon Chill. Wir sind hier in diesem finsteren Wald stehen geblieben. Doch nun! So squeren wir diesen Wald zu Fair Ballet. Wir sind angekommen und da ist die Arena! Ist das nicht krass? Wie es aussieht, eine Feen-Arena? Bubu! Ja, das Pummel ist nicht neu. Und da oben chillen zwei Primanos. Hi, was geht? Kann ich mit euch reden? Kann ich euch pfeifen? Nein? das ist ein Lampi! süß. Wie süß, wie süß. Fairbally, eine charmante Siedlung, die zwischen den Wurzeln riesiger Bäume erbaut wurde. Cool, cool. So, wir wissen, glaube ich, alle... Oder ich denke mal, ich sag mal so... Die nächste Arena wird wahrscheinlich fehl sein, schätze ich mal. Deshalb ähm, will ich mal gucken, dass ich wen, jemanden rein tue. Bestimmtes und äh, ich will Intellion echt nicht mehr weiter leveln. Deshalb wird Intellion ra ra rausgetan, damit alle schön brav gelevelt werden. Das ist mein Grund für die Arena. Ohne Intellion, ich würde die Challenge geben. Ob ich das schaffe. Und wenn das wird, dann unser Pony ein wenig trainiert. Unser Johnny, unser Pony-Johnny. Hi. Wer sich im Würrscheinenwald verläuft, hat das wahrscheinlich hat das wahrscheinlich den Feen-Pokémon zu verdanken. So. Mit diesen seltsamen, leuchtenden Pilzen wollen uns die Feen-Pokémon einen Stein spielen. Juhu, cool. Diese Stadt hat das gewisse etwas, mit dem sie einen heimlich still und leise in ihren Bahn ziehen. Das mag sein. So, wir brauchen uns ein paar Heil Items. Wir haben fast keine mehr. Herzlichen Glückwunsch. Heute die Männer hat sich verändert. Cool, cool. Ähm, hypertränke gibt es jetzt oder hypertränke, wie ich es immer genannt habe. Ja, nice. Kaufen wir uns doch mal. Aber ah, wir haben sogar schon welche. Oh, ja, habe ich nicht gecheckt. Ja, ich denke, das passt schon so. Dankeschön. Cool, cool automatische Speichern sogar ausgestellt, weil ich gehört habe, dass es Glitches bringen soll. Keine Ahnung. Ich habe es eigentlich nur aus, damit ich die Entwicklung richtig mache von Pokusan, dann bisschen so Kremi. Aber jetzt wir können wir es eigentlich anmachen. Aber ich lasse es aus. Ich bin das ja gewöhnt, dass ich nicht speichern kann. Checker, lecker. Ich bin ein Pokémon. Los, kämpfe gegen mich. Okay, ich erkenne dir mal, wie ich das sehe. Gehören Hoplo und Thermopod derselben Art an? Nein, oder? Und doch bezeichnen wir sie beide als Pokémon, nicht wahr? Hopplo und ich gehören verschiedenen Arten an, genau wie ich und Thermopod. Im Umkehrschluss wäre es also nur logisch, mich auch als Pokémon zu betrachten. Ergibt Sinn, oder? Äh... Es ist zwar nett gemeint, aber du musst mir nicht nur als Höflichkeit zustimmen. Ich sehe ja selbst, dass der Vergleich hinkt und es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich wollte halt bloß gerne ein Pokémon sein. Aber das kannst du ja auch. Ich hab's. Kleiner machen Leute, sagt man doch, oder? Ein Outfit beeinflusst das Innenleben. Das heißt, wenn mir ein Outfit das Gefühl gibt, ein Pokémon zu sein, dann bin ich ja quasi wirklich zu einem Pokémon geworden, nicht? Wenn du meinst? Hör mal, wärst du so gut, ein Outfit zu tragen, das meine brodelnde Leidenschaft verkörpert? Oh, äh, Ist das legal? Am besten in einem Design, bei dem man das Gefühl hat, das Feuer förmlich zu spüren. Gibt's hier ein... Salon? Oder muss ich jetzt wohin fliegen? Ich glaube, hier gibt es nämlich keinen Salon. Nee, nee. Da oben ist schon die Arena. Dann geht die... Geht hier vorbei. Habe ich recht? Ein feuriges Outfit möchte Aber ja, Warum kann man mich nicht um Pokémon-Tender da umziehen? Das verstehe ich nicht. Nee, hier ist Endstation. Dann müssen wir wieder umkehren. Hier lang. Zu dieser... Nach... Sir Chester geht es dann als nächstes lang. Okay. Ähm, um, Fliegen wir mal nach. Wo kann man nochmal umkleiden? Ich glaube, hier in Claw City gab es da was zum Umkleiden. Weil ich noch wie das mit dem Fliegen aussieht. Ganz normal, richtig langweilig. Einfach so ein Ladescreen. Keine Ahnung, warum die es nicht so gemacht haben wie in XY. Aber naja. Ob das ist der falsche Laden. Ich bin ja schon gewöhnt, hier immer reinzugehen, weil ich das Item suchen wollte. Nee, hier können wir uns umziehen. Yeah. Was Feuriges. Ich habe noch nicht mal was feuriges. Oh doch doch, doch, doch, doch, doch. Ich habe eine Feueruniform. Ich hoffe, das passt ihnen schon so. Wir werden es mal ausprobieren. Ich habe heute vor, die Arena-Leiter herauszufordern. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass ich das heute auch schaffen werde, weil die Stadt erkunden ist ja nicht lang. Ist eine sehr, sehr, sehr, sehr, sehr kleine Stadt. Von daher, so also ich hoffe mal, das passt für ihn schon. Fahr oh, doch hm, deine Bemühungen in allen Ehren, aber dein Outfit reicht leider nicht, damit ich mich wie ein Pokémon fühle. Okay, ich weiß nicht, was er meint. Wenn ihr meine einer von euch, wenn, ach, ich kann reden. wenn einer von euch weiß, was für ein Outfit er will, dann schreibt es mir gerne rein. Ich will versuchen, äh, so viele Quests wie möglich zu schaffen. Weiß nicht, ob ich das hinbekomme, aber ja, das wäre nochmal so ein Ding. So, jetzt habe ich aber ein wenig Zeit verschwendet, weil ich dachte, das wäre richtig, dass er einfach nur das Auto von der Feuerarena haben will. Aber nein, das wollte er definitiv nicht. Schade. Ähm, mein der dreht sich wieder. So, was hatten wir? Ui. Äh, was hatten wir denn nochmal? Wir hatten noch ein pinkes Oberteil. Das hier hatten wir. Dann hatten wir auch noch... Das hier röschchen Mini Rock, süß, süß. Wir hatten das hier, das hier, das hier, glaube ich. Ja, ja, das hier, und das war's. Handschuhe hatten wir Die hier. Das passt Okay. Dann ist alles gut. Okay. Dann nun schnell die Stadt erkunden und dann auf zum Boss. Ohne Intellion. Ob ich das schaff. Ich bezweifle es tatsächlich. Lol. Frank? So heißt mein Opa. Oh. O Opa? Alter Brief? Opa? Wait a minute, sehe ich da etwas, was man eigentlich erst später verschlüsseln soll? Hm, ja, ich bin Frank. Was? Du bist hier, um mir einen Brief zu überbringen? Mal schauen, von wem er ist. Du meine Güte von Paulina? Ach, da werden Erinnerungen wach. Wir haben oft zusammen gespielt, als wir klein waren. Aber irgendwann ist sie sehr krank geworden und wollte das vor mir geheim halten. Deswegen haben wir uns fürchterlich geschritten. Dann ist meine Familie plötzlich weggezogen und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Ging es Paulina gut, dass ich sie das gesehen hast? Äh. Ja. Das freut mich. Hier hast du eine Belohnung dafür, dass du mir ein Stück meiner Jugend wiedergebracht hast. Wahlschal. zum dran, der Schal erhöht den Initiativwert, aber nur eine Attacke ist einsetzbar. Was für ein Kack. Wenn dann nur eine Attacke. Oh. Hast du, Freunde, die Hast du Freunde, die dir sehr wichtig sind, Mädchen? Wenn ja, solltest du sie immer wertschätzen. Mag sein. Hab das Gefühl, das ist ein Geistermädchen? Gibt es da mehrere in Pokémon? Manne, stelle mich jetzt nicht. Ich unterhalte mich gerade. Mit der Wand? Also irgendwas irgendwas ist hier seltsam mit der Familie. Sind die überhaupt echt? Papelle ist gefühlt schon ewig hier in dieser Stadt. Ach, Papella? In Capella Stadion gibt es auch eine kleine Bühne. Papella ist die Arenaleiterin? LOL. Zwei Riesenbütze kann man verkaufen. Schön, schön. Oh, das also den Arena-Orden von Passbeckerung. Dann weißt du, diese TM sicher einzuschätzen. Vergeltung. Dankeschön. Es kann sehr hilfreich sein, hilfreich sein, denn Pokémon-Attacken verschiedener Typen beizubringen. Mag sein. Für Pokémon und Trainer ist so eine Entwicklung eine vertrockte Angelegenheit. Ein Pokémon wird dadurch zwar stärker, aber sein altes Aussehen geht unwiderruflich verloren. Willst du wissen, wie man einem Pokémon zu mehr Stärke verhelfen kann, oder dass es sich entwickelt? Ja. Am besten gleich, dir das bei einem flotten Kämpfchen. Auf die Plätze fertig. Kampf! Oh, die will kämpfen, Dinadin. Wusste ich nicht. Kera da. Ach, der Käfer da. <lacht> ich habe jetzt Nintendo tatsächlich rausgetan, damit die alle im Endeffekt ca. den gleichen Level haben. Ich hoffe, das passt. Wenn wir sehr, sehr viel Glück haben, wahrscheinlich eh nicht, wird sich unser Pokémon sogar auf Level 45 begeben, wo es sich dann entwickeln soll, laut Wiki. Ob das stimmt wissen wir natürlich nicht, aber es hat ja mit dem Level hier auch nicht gestimmt vielleicht sind wir sie schon auf Level 42 wäre auch ganz nervös, ist aber What? Pflanze ist effektiv oder Käfer okay dann wechsel wechsle ich aus sorry <lacht> Zorlock die vertraue ich Zorlock ist sehr krass und sehr gut hat kaum äh, Schwächen und kann nicht angegriffen werden von Geist Pokémon Bitte sind Geistattacken. Ähm, weil normal Pokémon können Geist nicht angreifen und Geist können normalen nicht angreifen. Das ist immer so. Und das ist auch schon immer so gewesen, soweit ich weiß. So, du nervst, mein Freund. Du nervst. bodycheck Oh. Es lebt immer noch käfer war das vorhin. Also eine Käferattacke ist effektiv gegen unser... Primano, wissen wir Bescheid, Leute? Wissen wir Bescheid. Down. Gerade ist Down, kriegt Kräferwärmungsbünder dafür. 200 und quasi Level Up. Gegenschlag. Was ist das für eine Attacke? Richtig immer Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. Ah, uh, ist so eine... So, Spiegel... Äh, Spiegel Cape. So ist die Attacke? Ähm... Um, Können wir mal machen, warum nicht? Hab ich recht, Leute? Warum nicht? So, ein Kursi willst du noch was lernen? Nein. Ich hätte mich nicht gedacht, dass du den Panzer von Kerada durchbrichst. Tja. Kerada war doch eine ziemlich harte Nuss, oder? Und das, obwohl es nicht voll entwickelt ist. Das Geheimnis liegt in diesem Evolief hier. Ein Evolief. Ein mysteriöser Klumpen, der die Verteidigung und Spezialverteidigung von Pokémon erhöht, die sich noch entwickeln können. Ui! Wenn ein Pokémon, das sich noch entwickeln kann, einen Evolief trägt, steigen seine Verteidigung und Spezialverteidigung. Das ist ja mal richtig OP. Yo! Das könnten wir die Hälfte unseres Teams geben. Ich würde sagen, Brimano bekommt es. Weil ich ja mit Brimano sehr viel kämpfe. Ich würde es eigentlich... Corazon geben, aber das muss er ja erstmal leveln, das Ding. Das ist jetzt Level 22, damit kannst du im Moment noch nicht wirklich was machen. und so. Oh, und Im Augenblick hier, ja. So, wir gucken uns auch noch mal fertig um, bevor wir was machen. Wollen wir das machen. Lampi! Erholung! Okay, das ist eine richtig gute Attacke, die ich eigentlich gerne einem Pokémon beibringen will. Könnte ich das? Oh, die Folge verschwende ich gerade ein wenig, sorry. Äh, Erholung kann jeder erlernen. Möchte ich auch eigentlich, aber wer? Krimi könnte das erlernen, oder? Was mit ihr? Mhm, Kremi? Mhm. Krimi ist gerade voll. Mich erlernen. Lassen wir das erste. Wir haben mal halt die TM noch, von da ist okay. Und dann war ein Item. Oh, egal, kriegen wir jetzt gleich noch. Also, machen wir jetzt gleich. Erstmal Pokémon heilen gehen. Und dann ohne Intellion kämpfen. Oh mein Gott, ob ich das überhaupt schaffe? Ich weiß es nicht. So, die Weiterwege von Primar. so also eine Giga Dynamax form Und die Giga, -Giga Dynamax form die wir heute sehen werden. Oder die wir im Rinderleiterkampf sehen werden. Ist von Pokusan. Die wird zu einer richtigen Torte. Deshalb sage ich auch immer, das ist eine Tor ein Torten-Pokémon. Ja, das wird wirklich so eine Torte. So ein Duftpilz kommt, verkaufen. Okay, rein da. Hefte verschwendet. Geil. Super. Ja, fair Bailey Stadion. Das gleiche wie immer. Oh, Mary. Oh, Michael. Sag bloß, du hast schon vier arena -Ohren. So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Michael. Gehört? Sogar Mopeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Was? Moment mal, Mopekko. Willst du mir etwas sagen, dass du Maike magst? Das ist unsere Gegnerin in der Arena-Challenge, das klar. Na schön, was soll's, weißt du was? Ich gebe dir meine Liga-Karte. Oh, danke. Sie ist ein Zeichen dafür, dass ich dich als meine Rivalin anerkenne. Fischig haben wir es, außer uns nicht viel... Schließlich haben es außer uns nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena Challenge. Als Gegner, klar? Mopeko! Okay. Balduin! Hey, ich bin's, Balduin! Der Typ, den du immer im Hintergrund der Arena Challenge siehst. Beziehungsweise in der Arena Kämpfe. Diesen Blick in deinen Augen kenne ich. Du bist verliebt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Ich bin verliebt? Nein, in wen? Hopp fast? Nein, danke. Symperball kenne ich nicht, das ist neu. Oder? der Name ist neu. der Name sagt mir nichts. Aber das kenne ich den Ball. Ein Superboy ist voll cool. aber kannst du das äh, Pokémon von einem anderen Geschlecht fangen. Ja, ja, Was soll das mit den Quizfragen? Für uns geht es hier ums Ganze und sie verplempert unsere Zeit mit Spielchen. Hi, sag mal, hast du vielleicht einen Makabaya, dass du hier in Gala gefangen hast? Wenn ja, würdest du es gegen einen Makabaya aus einer anderen Region tauschen? Können wir gerne demnächst machen, wenn ich irgendwann Bock habe. Vielleicht strenger, aber lassen sie sich nicht einschüchtern. Unser Fan! In letzter Zeit reden die Leute immer mehr von dir, Maike. Yes. Die sieht echt stark aus. Pink! Spielt sie damit auf den Typ Fern? Ich denke mal schon. So. Uniform laden. Wir mal gucken, vielleicht kann ich hier irgendein passendes Outfit holen. Gab's es nicht so ein Fair outfit Ne, jetzt kennen wir es danach, ne? Okay, ähm. Ich will mal eins kaufen und gucken, ob man das wirklich jetzt bekommt. Das mache ich jetzt einfach. Ich weiß, dass jetzt das Geld dafür raus. ganz ehrlich. Ich will einfach gucken, ihr seht ja, wie alle aussehen. Deshalb entscheide ich mich einfach für eins, was sehr süß oder ganz okay aussieht, so. Wo, wo ich jetzt nicht mit... Wo ich jetzt nicht, nicht bereuen werde, sage ich mal. Äh e ist nur schwer sich für eins zu entscheiden. Vielleicht kaufe ich das normal auf. Ich kaufe mal die normale Uniform. Okay. Ich glaube, das sind die äh, Uniformen jetzt die neuen, oder? Willkommen, Marina Challenger. Möchtest du in unserem Arena-Schadion antreten? Ja. An umziehen, bitte. Okay. Intellion ist jetzt tatsächlich draußen. Ich habe Angst, ob ich es überhaupt schaffen werde. Ich glaube, ich das Gleiche an. Okay, keine Ahnung. Deine Uniform steht ja wirklich ausgezeichnet. Bist du bereit? Dann kann es losgehen. Oh mein Gott, ich bin nicht bereit. Ich habe Intellion nicht drin. Oh, ich... Das war eine dumme Idee. ich muss es tun. ich muss es nicht tun. Aber ich würde es versuchen. Was geht denn hier ab? Nur nicht fertig gebaut, oder was? Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Wenn du das sagst! Na, sei's drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meinen Nachfolge als Arena-Leiterin antritt.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 Dafür erhöhen sich seine Statuswerte aber auch, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Feen-Pokémon verfügen eben über unerklärliche Fähigkeiten. So, dann wollen wir doch einmal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Okay. So, die Arena-Mission kann losgehen. Gib alles. Okay. Jetzt bin ich ja klar. Was ist es denn Okay, bei den Kommen noch mal? Hören. Okay, ohne Intellion jetzt rein. Loll lustig. Also, dann wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zur so Feen Arena Leiterin hast. Susanne, ist unsere erste Kämpferin. Parfie, süß. Primane wird euch alle zerstückeln, Mann. <lacht> Zwei Pokémon hat Ich habe genug High items also wird es daran, daran nicht scheitern. So, ich, ich denke mal, es sind so drei, vier Gegner, gegen die wir kämpfen müssen. Und dann Arena-Leiterin. Frage, kennst du die schwachstellung von Feen-Pokémon? Stahl! Aberhaft attacken sind sehr effektiv gegen Feuer-Pokémon. Feen Pokémon, sorry. Ich hab verliebt. Nice, wir kriegen einen Boost. Sonic Boost Sauberschein. Nice. Psycho Aua that hurt mies. Das tut mies weh. Psychstrahl und du bist weg vom Fenster. Nice, nice. Sabayone. Ui, nicht das schon wieder. Keine Frage? Okay. Sauberschein. Oh, keine Baumwollsaat. nervt doch nicht, ey. Jetzt bin ich langsam. Jetzt darf der immer als erstes angreifen. Super. Da kann er auch noch Diebeskuss. Oh, was ein Rotz, äh. Ähm. Äh. Okay, lassen wir da erstmal Aromakur. Ist mir gerade ein wenig zu blöd. Oh, nee, nicht die Attacke, die ist sehr stark. Okay, gut. Zauberschein. Bam. Nein, es lebt noch. Oh, wenn das jetzt ein Volltreffer hat, ne? Trugträne. Ey, ey, ey. das hier? Aber auch mit dem Blödsinn. Down mit dir. Zack. Gewonnen diesen Kampf. Nice, nice. Level Up für Kursi. Wenn man sich auf, eine, auf seine Fähigkeit verlassen kann, ist es fast egal, ob man richtig antwortet. Ja, das stimmt. Nicht übel. Ich kann natürlich nicht für Pap. Achso. Nicht übel. Ich kann natürlich nicht für Papeller reden, aber meine Neugier hast du geweckt. Ich darf nicht pausieren, heilen. Okay. Ich bin deine zweite Gegnerin. Mach dir keine Sorge darüber, wie es bisher gelaufen ist, sondern konzentriere dich voll auf unseren Kampf. Okay, okay. Machst einen heilen Depp da. Mensch. Flauschling. Primano. What? <lacht> oh, den immer noch zwei. Meine AP gehen mir aus. Kacke. Aber ich hab sogar noch einen AP-Heiler, oder? Hoffen hoffe mal. Okay, macht nicht keinen schlechten Schaden. Am besten ist so eine Frage. Ich krieg einen Push. Und. Ja, Frage. Frage. Wie heißt der Arena-Trainer, gegen den du als erstes gekämpft hast? Susanne. aber der Trainer Heben hieß Susanne. Ja. Sie strahlen ist bis Psy Was? Was ein Bus habe ich denn bekommen? Ich habe ich habe es nicht gelesen. Ich dachte einfach so, ich angriffsbuß aber habe ich anscheinend nicht bekommen. Sorry. Äh, Man. Kraug Träne oh, singt so viel, sie strahl. <lacht> da geht's da und uns Level ab Nice, Parfinesse. Die Weiterwirkung von Parfi. Das wird ein Problem, weil ihr seht ja schon das Ding. Sieht danach aus, könnte es was ist. Dann ich mal ganz kurz cool heilen, wenn das okay ist. Voll Heilung! Oh, kein Diebeskuss. Es war mir klar, dass der Diebeskuss kann. Das Vieh kann auch männlich sein, ist sogar männlich hier in diesem Fall. Bescheuert, oder? Zauberschein macht mehr Schaden. Oh Gott, das wird lange dauern. Hätte ich Intellion, könnte ich das sofort beenden. <lacht> Warum nehme ich Intellion nicht rein? Oh, ich bereue es jetzt schon, aber ich will mal die Challenge geben. Ob ich auch, dass ich auch halt nicht auf Intellion angewiesen bin, ja? Damit ich euch zeigen kann. Ich bin nicht auf Intellion angewiesen. Nur weil es ich mein Schaden ist, heißt es das nicht, dass ich es ohne ihn nicht schaffen kann, ja? Ähm, ich brauche mal Heilung. Hm. Ich will mal versuchen, solange es geht, nur mit primanus zu machen, weil ich will gerne, dass Primalus die meisten Erfahrungspunkte bekommt. Hier das soll sich ja so schnell wie möglich entwickeln, damit er seine komplett, seine volle Potenzial ausarbeiten kann. So, Psychstrahl nochmal. Das macht nicht so viel. Psychogenese macht nichts. Nicht sehr effektiv, nämlich. So, Wirbel versuche ich mal, ob das was macht. Nein, das war dumm. Ich habe es eigentlich schon gedacht, aber ich wollte es mal ausprobieren. Oh nein, oh nein, nein, nein, nein, nein, nein! nein. Oh Gott. Heilen. Haben wir zum Glück genug Heilitems gekauft. Von daher ist das nicht unser Problem hier bei der Arena Challenge. Aber ich denke, unser Problem liegt daran, dass wir es in der nächsten Folge, Anfang der nächsten Folge, Arena Leiterkampf machen können. Ist ja nicht schlimm. Sacko, nur, dass das halt so ist, das ist wahrscheinlich. Machen wir nochmal Zauberschein, denke ich mal. Wir haben noch ein AP-Ding, glaube ich. Hoffe ich. Also ich bin hier richtig am Arsch. Und das Ding geht einfach noch. Dann müssen wir noch mal Psych strahl machen. Aua. Du kriegst es zurück, ey. Was willst du, Mann? Psycho-Strahl. Zack, da bist du weg vom Fenster. Dann gewonnen. Routini und Kursi, level up. Nice, nice. Aufmerksamkeit und Vorsicht sind das A und O des Überlebens. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Hab keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen. Halt den Blick nach vorne gerichtet. Okay. Und wer ist unser Dritter? <lacht> Immer die gleiche. Jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, ob du das Potenzial hast, Propellers zu werden. Will ich es überhaupt? Ursel... Pelzebub, Ach, das fies? Fee? Ah, ja, ich bin dumm. Ist ja Fee und nicht. Eigentlich eine richtig gute ähm, Kombination, wenn man ehrlich bin, wenn ich mal ehrlich bin. Aber Zauberschein ist eine sehr gute Attacke gegen das Vieh. Deshalb klatscht er mich jetzt kaputt oder was? Frage: Was esse ich morgen zum Frühstück? Keine Ahnung. Curry? Naja, ich esse um aber das konntest du ja nicht wissen. Oh! Oh nein ich glaube ich verreck ja ich verreck Fuck. Fuck. okay zwallok muss kurz seinen rücken halten da den flauschigen rücken ich setze jetzt kurz ein beleber ein auf primano das ist nämlich unser haupt pokémon hier unser zweites pokémon ist zwar unser drittes pokémon ist unser unsere torte unser pokusan habe ich zumindest so geplant. Ähm, ja. Doppelkick. Oder soll ich normal Attacke machen? Ich habe jetzt nicht mit nachgedacht. Scheiße. Ich wurde verwirrt. Okay, ich darf angreifen. Macht nicht wenig Schaden. Ja, macht nicht wenig Schaden. Passt eigentlich. Aber ich mache da lieber body Bodycheck wenn ich treffe nein mein bodycheck oh, die blöd mann halt ist ja eh nicht so viel leite wegen von bärmann ist aber echt cool ich finde nur die giga-dynamics form sieht aus wie so ein mensch mit Behaarung. ich mag die nicht alter jetzt lass mich doch auch mal greifen hier ist der ein witz oder was Okay. Daun! Nice! Also super! Level für Brimano 235. Gardevoir! Willst du mich veräppeln? Einfach ein Gardevoir! Ja moin! <lacht> Junge, mach's halt noch OP! Das Vieh, okay, es hat keine Verteidigung, weil es nur Level 35 ist, aber. Gardevoir ist ein sehr gutes Pokémon und Swalok hat sogar erwischt. Damit. Nicht so gut. So Primano, jetzt bist du dann wieder leben bist. Kannst du einfach zeigen, was du mit deinen dicken Händen da drauf hast. Psychstra. Ich glaube Gardevoir ist neuerdings nicht nur Psycho, sondern auch Fee. Seit X und Y. Okay, verdammt, das macht nicht viel Schaden. Aber es ist dadurch verwirrt. Nice. Zauberschein. Oh, Reflektor doch nicht, nein. Oh, Mann. Zauberschein. Das macht noch okay der so. Noch eine AP. Ich guck mal ganz kurz nach. Ich habe doch sicher, sicherlich habe ich AP, äh, AP Heiler. Nicht? Ich habe keinen AP-Heiler. Fuck, warum mache ich das dann? Ich bin dumm. Und Jetzt habe ich Wirbel aus Versehen eingesetzt. Ich wollte Züstrahlen einsetzen. Oh nein, ich dachte, ich hätte einen AP-Heiler. Ich habe keinen gekauft. Kann man überhaupt einen kaufen? Ich glaube gar nicht. Oh man, nein. Warum mache ich das, Leute? Warum sagt mir denn keiner vor nicht Bescheid? Und oh, die Folge ist zu Ende. Oh, oh lol. dann gehen wir noch kurz das Gardevoir oh. Dauert aber noch ein wenig. Ich werde mal kurz nach dieser Runde und der Aufnahme die, ja, die Challenge beenden, falls ich die Chance dazu habe. Wenn nicht, dann halt nicht. So, aber das Vieh muss jetzt endlich sterben, ja. Wir wollen die Folge beenden. Die sind wir nicht zu lang hier. Schallwelle. Komm, lass deinen Scham sonst wo stecken. Schallwelle. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, dann lasst doch gerne eine positive Wertung da und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bei Pokémon Schild. Cool, die Level ab? Will. Oh, noch eine Attacke lernen. Uh, Fügt Zielen mit Schadensproblemen hohen Schaden zu. Uh. Will ich das? Ja, okay, warum nicht? Ich weiß nicht. Ich denke, es ist okay so. Ja, aber haut rein, Leute! Schönen Tag noch und ciao! Ich spiele die Rolle eines starken Trainers, denn im Leben gewinnt der, der seine Rolle gut spielt.